Moin, liebe Ämterinnen und Ämter. Nach zwei Jahren der Pandemie geht mit dem Jahr 2021 erneut ein sehr herausforderndes und ereignisreiches Jahr nun bald seinem Ende entgegen. Und vielleicht geht es Ihnen wie mir, dass Sie im Rückblick auf den Neujahrsmorgen 2021 feststellen müssen, dass sich nicht jede Hoffnung und jeder Wunsch wirklich auch erfüllt hat. Rat und Verwaltung ist es aber trotz der sehr widrigen Umstände und der, seien wir ehrlich, finanziell nicht gerade rosigen Situation gelungen, viele erfolgreiche und wichtige Projekte auf die Schiene zu setzen. So konnten auf der einen Seite wichtige strategische Weichenstellungen erfolgen, wie mit dem Masterplan Innenstadt oder der Neuausrichtung des Ostfriesischen Landesmuseums, der weiteren konsequenten Weiterentwicklung der strategischen Neuausrichtung, der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings. Auf der anderen Seite gibt es ganz konkrete Projekte, wie zum Beispiel die neuen Spielplätze am Wall, die herausragend gut angenommen werden oder die Schaffung neuer Kindergartenplätze. Hier fällt mir zum Beispiel die Kindertagesstätte Middenmang auf Friesland ein, die wir eingeweiht haben, die erste in Emden, die eine heilpädagogische Gruppe hat. Und das Baugebiet Konrevers Weg. Nicht etwa wie in den letzten Tagen kolportiert eine verfehlte Siedlungspolitik, sondern die Antwort auf die Siedlungspolitik der letzten Jahre, nämlich dass immer mehr junge Familien der Stadt Emden den Rücken gekehrt haben und ins Umland gezogen sind. Mit Konrevers Weg geben wir darauf die Antwort und schaffen eben für junge Menschen in dem Stadtgebiet die Möglichkeit, sich eine neue Heimat zu bauen. Gerade weil das Jahr 2021 ein so herausforderndes gewesen ist, bin ich all den Menschen besonders dankbar, die sich für das Wohl und die Gesundheit der Ämterinnen und Ämter eingesetzt haben. Tief beeindruckt hat mich auch der Einsatz der Blaulichtorganisationen in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Insgesamt ist das Ehrenamt in unserer Stadt das stabile Rückgrat unseres Gemeinwesens. Ich habe bei meinen vielfältigen Besuchen im bald ablaufenden Jahr wieder so viele tolle Beispiele gesehen, wie man sich in der Pflege, in der Bildung, in Vereinen, in Institutionen für andere Menschen einsetzen kann. Dafür meinen ganz herzlichen Dank. Mit diesem Engagement ist mir nicht bange, dass wir eben die Herausforderungen, die in Zukunft vor uns liegen, dass wir sie gemeinsam entsprechend erfolgreich bewältigen können. Ich wünsche Ihnen für den heutigen Silvesterabend, dass Sie im Corona-konformen Kreise ihrer Lieben einen schönen und entspannten Abend haben. Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2022 ganz, ganz viel Gesundheit. Vor allen Dingen wünsche ich Ihnen aber, dass sich die Wünsche und Hoffnungen des Neujahrsmorgens 2022 und seien es auch die geheimsten Wünsche, dass sie sich im Jahr, im neuen Jahr erfüllen mögen. Ihnen allen einen guten Rutsch und alles gut.